Herzlich willkommen. Ich darf die Zuschauerinnen äh, willkommen heißen äh, zu dieser Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel Die Stadt wird uns fremd. Der Kampf gegen Gentrifizierung und Gewerbeverdrängung. Mein Name ist Anastasia Blinzow. Ich bin Bildungskoordinatorin an der Akademie für politische Bildung und für den Bereich Stadt und Wohnungspolitik zuständig hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Und ich darf heute unsere Gäste vorstellen. Ähm, mit dabei ist David McEwen. Äh, David ist Architekt und Aktivist im Latin Village in Tottenham, London. Außerdem ist mit dabei Nilufa Tajiri. Nilufa ist auch Aktivistin und Architektin und aktiv am Hermannplatz in Neukölln. Willkommen. Außerdem darf ich begrüßen Conny, Conny Wagner. Du bist ähm, in der Initiative Uranostra, Nostra, eine Initiative von Gewerbetreibenden in der Oranienstraße in Kreuzberg. Und last but not least Erjan Yashoglu. Du bist Betreiber des Café Cotti ähm, und im äh, Mieterinnenrat des Neuen Kreuzberger, Neu, Neuen Kreuzberger Zentrums. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch, wie gesagt, an die ZuschauerInnen äh, vor dem Bildschirm. Wir sind heute Abend äh, im Aquarium, dem Veranstaltungsraum des Südblock hier in Berlin am Cottbusser Tor. Leider ganz ohne Zuschauerin, ähm, jedenfalls nicht äh, in Präsenz dafür, aber vor dem Bildschirm. Und wir sind sozusagen äh, inmitten des Geschehens am Cottbusser Tor, äh, inmitten des Geschehens der Verdrängung von Mietenden und Gewerbetreibenden in Berlin. Und Kreuzberg ist sozusagen auch Zentrum des Widerstandes gegen diese Verdrängung, die sich mehr und mehr in den Städten äußert, nicht nur in Berlin, sondern auch international. Auch historisch ist Kreuzberg ein Beispiel des Widerstandes, des kämpferischen Widerstandes von Mieterinnen und Gewerbetreibenden gegen eine menschenfeindliche Stadtentwicklungspolitik. So ist zum Beispiel die Besetzerinnenbewegung aus den späten 70ern und frühen 80er Jahren in Berlin ein Beispiel für einen erfolgreichen Kampf gegen die Stadtentwicklungspolitik, die kahlschlag sanierungspolitik also das Abreißen und Neubauen von Gebäuden, die sanierungsbedürftig sind. Und Kreuzberg nimmt da eine ganz besondere Stellung ein und zwar, ist dieser Stadtteil gewissermaßen die Hochburg gewesen der Besetzerinnenbewegung, aber auch ein ähm, historisch bereits äh, migrantisch geprägter und äh, proletarisch geprägter Stadtteil. Viele, ähm, viele Vertragsarbeiterinnen aus der Türkei sind nach Kreuzberg gezogen oder haben hier Wohnungen bekommen, Wohnungen in Gebäuden, die sanierungsbedürftig waren, Wohnungen, Gebäude, Wohnungen, Gebäuden, die eigentlich nur als Zwischenlösung gedacht waren. Es war nämlich angedacht, dass die Arbeiterinnen nach einer gewissen Zeit wieder zurückkehren. Aber sie blieben hier und sie kämpften gemeinsam mit den Besetzerinnen. Sie organisierten sich. So ist nämlich auch nicht nur der linke und autonome Widerstand der Besetzerinnenbewegung prägend für den Stadtteil geworden, sondern auch ähm, die Selbstorganisierung, die migrantische Selbstorganisierung, die sich auch unter anderem hier am Kottbusser Tor wiederfindet, zum Beispiel in Initiativen, die diese Organisation weitertragen, wie zum Beispiel Cotti und Co. Und die Besetzerinnenbewegung ist außerdem auch mit, den mit der migrantischen Organisation ein gutes Beispiel für Räume und Orte gewesen, die alternative Ökonomien darstellten. So wurden nämlich nicht nur Wohnhäuser besetzt, sondern es wurden in diesen Wohnhäusern Ladenräume geschaffen. Es wurden ähm, Räume für alternatives Gewerbetreiben geschaffen. Es wurden Räume geschaffen, wo kollektiv ähm, gebaut wurde, wo äh, Fahrräder repariert wurden, wo soziale Leistungen etabliert wurden. Und das ist natürlich auch eine Geschichte der, der Kreuzberger Stadtnutzung. Also die berühmte Kreuzberger Mischung oder Berliner Mischung, wie sie manchmal genannt wird. Also die Vereinbarung von Wohnen und Gewerbe in denselben Häusern, in der Blockrandbebauung des 19. Jahrhunderts, trägt sich auch weiter unter anderem dadurch, dass der Widerstand der Besetzerinnen die Gebäude damals beschützen konnte. Und ähm, ein weiteres Beispiel, ähm, der Korpusator äh, wäre sozusagen gar nicht mehr derselbe gewesen, wenn es diesen Widerstand nicht gegeben hätte, ähm, denn große Pläne für eine Stadtautobahn, die den, das Corpusator und vor allen Dingen das neue Kreuzberger Zentrum, ein ähm, Gebäudekomplex, der den Cotti umschließt, ähm, hätte sozusagen diesen ganzen, diesen, diesen Kiez, den wir heute kennen, als widerständigen und als belebten und als ähm, bunten Kiez den gar ausgemacht. Umso mehr ist es also eine politische Frage, wer hier in diesem Kiez ist, wer hier sein darf, wer für den Kiez gekämpft hat und wer sozusagen die Räume hier gestaltet. Denn viel, viel Gewerbe, was hier weiterhin existiert, ist entstanden durch äh, die Etablierung der, ähm, der Gastarbeiterin, der sogenannten Gastarbeiterin, der Vertragsarbeiterin, die sich hier eine Infrastruktur aufgebaut haben, die nämlich äh, eigene Bedürfnisse durch durch die Gewerbe etabliert haben in der Stadt, die eine Infrastruktur aufgebaut haben, die sozusagen diesen Bedürfnissen entspricht und die auch weiterhin dafür kämpfen, dass dieses Gewerbe, dass diese Infrastruktur auch weiterhin bestehen kann. Und die Frage stellt sich natürlich, wer bedingt diese Verdrängung? Also wo kommt diese Verdrängung her? Welche, welche Gegnerinnen haben die Leute, die diesen Widerstand organisieren heute und früher? Und diese Frage stellt sich natürlich nicht nur in Berlin, die Frage stellt sich auch international. So sind die Gegnerinnen und die Investorinnen meist dieselben. Das sind große internationale Unternehmen, Briefkastenfirmen und viele Firmen, die ohne echte Menschen ähm, die Stadt auskaufen und das Kleingewerbe verdrängen. So haben wir, wie gesagt, nicht nur Beispiele aus Berlin, sondern auch heute mit David ähm, ein ein prägnantes Beispiel aus London, wo genau dieser Widerstand und der Kampf gegen den Ausverkauf der Stadt und gegen große Investorinnen äh, wieder heil findet. Genau das ist nämlich auch die Frage, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung früher und heute weiterhin bewegt. Wem gehört denn die Stadt? Also wer sind die Eigentümerinnen der Gebäude? Wer sind die Eigentümerinnen des Bodens? Und auch hier schließt sich die Frage an, wer kann die Stadt gestalten und für wen ist sie gestaltet? Wer hat Zugriff und Zugang zur Stadt und ihren Strukturen? Und ganz wichtig natürlich, wer profitiert davon? Wer profitiert davon, dass Menschen diese Stadt lebbar und erlebbar machen? Ich würde gerne eine kleine Runde beginnen mit den Gästen, die ich eben vorgestellt habe. Und zwar möchte ich... Euch einladen, zunächst ein kleines Statement zu verfassen. Ähm, und möchte beginnen mit David. Äh, genau, ich habe nämlich gerade die Kreuzberger Geschichte grob angerissen, also die Geschichte des Stadtteils, wie er sich entwickelt hat und welche Gründe es sozusagen gab äh, für, die, für die Entwicklung und den Widerstand. Und du bist einer der Menschen, die ähm, am vierten Community Plan des Latin Village in Tottenham, London gearbeitet haben. Äh, kannst du uns kurz die Geschichte des Widerstandes ähm, gegen die Verdrängung umreißen und an welcher Stelle bist du Teil des Widerstandes geworden? Danke für äh, die... Vorstellung und danke, dass wir uns hier vorstellen können und unsere Arbeit in diesem Viertel in Nord-London. Ich bin Teil von Unit 38, ich bin David McGowan und ich habe vor sechs Jahren angefangen, mich an diesem Kampf zu beteiligen im Latin Village und das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich wurde in Kolumbien geboren und es gab bestimmte Bezirke, bestimmte Stadtteile in London. Die mir dabei geholfen haben, meine eigene Identität und Kultur äh, zu entwickeln äh, und zu leben ähm, und auszudrücken, tatsächlich. Und äh, eine dieser Bezirke, eine dieser Städte war eben Tottenham und das Latin Village, dieser Markt in, ähm, in Nord-London. Diese Räume haben enorme Rolle gespielt für mich in meiner Entwicklung. Ähm, und, äh, und diese äh, Räume haben sich selbst immer weiterentwickelt. Äh, Dienstleistungen bereitzustellen und Bedeutungen, äh, wirklich Orte von enormer Bedeutung für viele äh, in unseren Communities sind und äh, ich denke daran immer äh, mit, mit, mit solchen Fragen wie, okay welche Rolle spielt das für Menschen, was, was ist das für ein Raum und äh, wenn wir diese Fragen stellen, dann sehen wir, wie komplex das ist. Das sind äh, Räume für, ähm, für Gewerbetreibende, äh, äh, sich zu treffen und Spaß zu haben, äh, etwas zu lernen, sich zu bilden. Und viele Menschen sehen diese Orte auch, ähm, finden dort auch Zugang zu äh, notwendigen Dienstleistungen und Unterstützung, um Arbeit zu finden, um Wohn Wohnungen zu finden ähm, und andere Formen der Unterstützung. Ähm, äh, zu finden für ihr tägliches Überleben. Wenn wir mehr Zeit dort verbringen, dann werden wir dort Menschen sehen, die tatsächlich direkt vom Flughafen dort auf diesen Markt kommen, ins Latin-in-Village. Das ist ihr erster Anlaufpunkt. Wenn Sie ins Vereinigte Königreich kommen, dann kommen Sie zuerst zu diesem Markt. Das heißt, das ist etwas ganz Spezifisches für die lateinamerikanische Community. Wir sehen ganz deutlich, dass diese Räume und Orte deshalb beschützt werden müssen, geschützt werden müssen, weil sie besonders bedroht sind in London. Und das ist, sehen wir ganz häufig, dass, dass diese Orte und diese Räume ähm, Orte der, der, der Stadterneuerung werden. Das heißt, also äh, Investoren und äh, Stadtentwickler sehen diese Orte als, äh, oder äh, äh, äh, wollen diese Orte nutzen für die Stadterneuerung. Und im Latin Village äh, wollte ein Investor eben aus diesem Markt äh, Luxuswohnungen äh, machen und das ist eine Entwicklung, die natürlich für eine, äh, eine Community, also für Menschen wäre, die nicht von dort sind ähm, und nicht für die lokale Community, das heißt, und da hieß es Widerstand aufzubauen. Das heißt, vor sechs Jahren äh, habe ich bei einer Kampagne angefangen, die gegen den Abriss des Markts protestiert haben. Das war ähm, und diese Kampagne äh, gab es schon sehr lange. Das heißt, das war, äh, war eine, waren Proteste und Widerstand gegen die Stadterneuerung in, ähm, in diesem Viertel. Also ähm, diesen Community-Plan, diesen diesen äh, Entwicklungsplan für den Markt haben wir äh, seit vielen Jahren. An dem arbeiten wir seit vielen Jahren. Das ist im Prinzip ein alternativer ähm, Entwicklungsplan für diesen Markt. Äh, und da gibt es schon viele Versionen. Das ist jetzt die vierte, an der wir arbeiten. Und es geht, geht darum. Ähm, ihn von unten äh, einen Stadtentwicklungsplan, quasi einen Entwicklungsplan äh, für diese Gebäude, äh, für diesen Ort von unten äh, zu realisieren. Das heißt, äh, und den verschiedenen äh, äh, Zwecken äh, und den verschiedenen Rollen, den verschiedenen Bedeutungen dieses Marktes äh, gerecht zu werden in diesen in dieser Planung. Äh, in, äh, in London gibt es viele Menschen, die dessen schon völlig überdrüssig sind und wirklich die Nase voll von diesen, von diesen Projekten der Stadterneuerung haben und wirklich nach Alternativen suchen und für Alternativen kämpfen. Danke dir. Ich finde da gibt es auf jeden Fall deutliche Parallelen auch zu dem, was den, das Korpusator historisch und auch heute noch prägt, vor allen Dingen diese die Idee einer ähm, Stadt des Ankommens oder eines Ortes des Ankommens. Ähm, genau, und da würde ich an dich gerne bitten, ähm, einmal uns darzulegen, seit wann und wie du am Cottbusser Tor in Berlin tätig und aktiv bist und ob du ähnliche Probleme siehst, wie zum Beispiel in Tottenham und das, was David uns gerade vorgestellt hat. Ich bin auch in der Türkei geboren und... Mit 24 nach Deutschland gekommen, 1982, vor 40 Jahren. Und das war für mich so eine neue Heimat. Ich habe für mich so entschieden, weil ich als Flüchtling gekommen bin, ich in die Türkei nicht reisen könnte. Da habe ich gesagt, ich bin zu Hause jetzt hier. Und da, wo ich angekommen bin, das, diese Vielfalt habe ich gemerkt. Das Vielfalt war damals Hausbesetzerszene, Punks. Emigration, politisch denkender Ich-Dinge, alles so gemischt. Da habe ich mich selbst finden können. Und ich kämpfe gegen den Drogenhandel, so ist für mich eine Provokationsraum, Raum äh, es am Gegen Drogenhandel, das heißt 2004, kämpfe ich gegen Dealer. Dass dieser Raum von damals, von Herrn Lümmer, an dem Dealer, Überlassen worden, eine Provokation entstehen lassen nach dem Geschichte Bahnhofsur. Und ganz unten, diese Alkis und Drogenkonsumenten, sind kotiane geworden. Das war auch in dem FI-Fall Und während dieser ganzen anti als Sozialarbeiter habe ich agiert und gehandelt. Dann kamen wir während dieser Entwicklung kam eine Mieterhöhung und ähnliche Sachen, habe ich gemerkt, sehr viele Emigranten aus der Türkei kommen, Das ziehen aus, weil die sind Hilfebedürftig geworden sind. Die sind nicht mehr in der Industrie gearbeitet, die sind nicht mehr äh, nicht mehr in der Geschäftstätigkeit. die waren alle hilfebedürftig. Durch diese Hilfebedürftigkeit, äh, Sozialamt oder Arbeitsamt den erklärt hat, in einem Jahr findet ihr eine andere Wohnung, weil deine Wohnung ist steuer geworden, wir finanzieren das nicht erste Konfrontation das, dann kam der Kotunko, ungefähr vor zwölf Jahren, dann unsere Handlung mit Kooperation mit dem Kotunko, zusammengelaufen. Plötzlich habe ich gemerkt, sehr viele Menschen, Großwerke treffen sich an dem Gecekunde und handeln für ihre Wohnung, für ihre äh, Heimat. Das war so ihre Heimat, weil wenn ich mit dem diskutiert habe und für mich das Gleiche war. Ich war in Kreuzberg zu Hause. Wenn ich spannender aussehen sollte oder Marzahn oder da und dort, war ich nicht zu so, Hause, also ich war wieder Fremde. Deshalb haben wir diesen Kampf in der äh, Höhe getrieben. Und irgendwann wollten wir ein äh, Kreuzberger Zentrum an den Privatinvestoren verkaufen. Da haben wir mit dem Südblock-Leute, NKZ, mit allem zusammen, gemeinsam haben wir Handlungen geführt, dass dieser Privatverkauf nicht stattfindet. Koti und, und Co., NKZ und damals haben wir Mieterrat gegründet, direkt. Und mit dem zusammen, mit dem Mieter, verschiedene Aktionen, Aktionen und ähnliche Sachen reingefallen, haben wir gesagt, wir werden das Wohnen nicht an den Privat, Privatinvestoren verkaufen, also diese Häuser. Dieser Gebäude hat 390 Familienwohnungen, alle waren bedürftig sehr viele wirklich äh, von dem Hilfebedürftigen und die anderen, die ein paar Künstler oder selbstständige Leute oder Arbeitstätige sind, sehr, sehr wenig, das ist ungefähr 20 Prozent. Und unten ist ungefähr, haben wir 100 Gewerbe, 100 Gewerbe, das sozusagen mit den Büros und ähnlichen Sachen äh, zusammen riesige Angst entwickelt in dem Raum. Wir werden die Orhani-Straße, wir werden die Adalbergstraße. Unsere beiden Ladungen, die zum Beispiel 6.000 Euro oder ähnliches. Diese Ängste hatten dann uns vor acht Jahren Mitterat und ähnliches Teil. Und in dem Mieterrat haben wir dann eine äh, AG gebildet. So sagt: Ich bin der zuständig für Sicherheit, ich bin zuständig für den Gewerbe-AG und ähnliche Sachen. Und wollten wir verhindern, dass diese Auswanderung von der Immigration, Zentrum von Berlin, es ist ein Großwerk Zentrum von Berlin, es ist hier, früher in der Landstadt, heute ist Zentrum von Berlin, und dass die Leute ihre Chance nicht verlieren. Und diese Ignoranz und Arroganz haben wir von politischer Seite so durcherlebt, weil wir Großwerker nicht als Bürger wahrgenommen werden, als Wähler nicht wahrgenommen werden oder als Parteimitglied wahrgenommen werden, dann müssen wir mit der Politik konfrontieren. Und manche Nationalen Linken, ob die jetzt aus der Türkei kommen oder Kürdische oder, oder, oder, oder, oder Kurswerke sind, die haben nicht kapiert, was wir machen. Das waren 124 Kulturen, die in einem Raum zusammen, diese Vielfalt war für mich eine Ressource, um das wir zu entwickeln. Dass wir in dem Augenhöhe begegnen können. Dass wir ohne Unterschiede und Defizite kommunizieren können. Deshalb habe ich gesagt, Leute, ihr bleibt vernünftig. Wir handeln ohne unvernünftige un un un un Teile und unvernünftige Handlungen. Wir werden mit dem Reden diskutieren, an dem Politik an Erkrankung suchen. Ich glaube, wir haben noch das erreicht. Das wir dürfen da bleiben. Und Mieter dürfen bleiben, wir haben, ich glaube, äh, teil, ich glaube, 50 Jahre, dass Wohnungsmieten so extrem nicht erhöht werden können. So dass alle Mieter in dem Gebäude, in ihrer Zuhause oder in ihrer Heimat bleiben dürfen können. Das haben wir erreicht. Jetzt kämpfen wir für den unsere Gewerbe, dass ihre Ängste seit dieser Änderung und Mieterhöhung erst einmal Raumverlust weil mit ihren Sparbüchern eröffnete Perspektive gewesen. Dieser Laden war nicht nur eine Dönerladen, der hatte ganze familiäre Sparbuch in diese Laden reingesteckt hat, mit dem gehandelt, dass es so eine Zukunft in unserer Gesellschaft bauen wollten. Und diese Ängste höher ging, aber seit der Gewerbe übernommen hat und durch den Diskussionen Gesprächen in dem Raumliche Änderungen auch äh, unser Gewerbe diese Ängste verloren, dann kam die Corona, wieder diese Ängste, Verlustängste und Zukunftängste angefangen. Und da versuchen wir auch mit dem Politik oder mit dem Behördenebene noch diskutieren, dass sozusagen diese Vielfalt in unserer Kotti und unsere Schauze erhalten bleibt. Und dafür handeln wir noch. Ich glaube, seit 2004, damals als Sozialarbeiter beauftragt worden vom Jugendamt. Aber dann später ist es, dass sozusagen äh, meine Handlungen nicht als sozial-barriertische Rahmen gepasst hat. Deshalb haben wir dann Gewerbeinitiative, Mutter ohne, Setz, Mutter ohne Grenzen, Mutter setzt Grenzen, gute frauen und so weiter, so verschiedene Initiativen mitgegründet, Unterschriftaktionen Aktionen und sozusagen diese vernünftigen Handlungen durchgeführt an Koti. Conny, dich würde ich auch gerne fragen, du bist nämlich Teil von Ora Nostra, einer Initiative von Gewerbetreibenden in Kreuzberg und wie dann gerade auch meinte, das sind natürlich auch Räume, in denen Leute teilweise ihre gesamte Lebensgrundlage, ihre finanziellen Ressourcen stecken und die im Zweifel oder im Kampf gegen den Ausverkauf der Stadt zum Teil verloren gehen können. Wie sehen die Kämpfe für Ora aus? Wie habt ihr euch gefunden und was sind Erfolge, die ihr feiern konntet? Also ich äh, muss noch ganz kurz dazu sagen, das neue Kreuzberger Zentrum wurde ja gerettet durch das Vorkaufsrecht. Dieses ist durch das Oberverwaltungsgericht aber wieder aufgehoben worden und steht auch nicht im Koalitionsvertrag drin, Das ist wieder praktisch erneuert werden soll, ergänzt werden soll. Das heißt, unsere Möglichkeiten einzugreifen im Bereich des Wohnens und des Rück, der Rückkauf von Häusern ist uns jetzt nicht mehr gegeben. Das ist eine groß, ein großer Verlust. Zur Ora Nostra, also wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Initiativen. Das ist BISIM, das ist die Glorreiche. Es haben, hat sich auch eine neue Initiative gebildet, die im Grunde genommen den gesamten Kiez 36, wie wir das nennen, halt, das ist auch der Wrangel-Kiez und der Reichenberger Kiez umfasst und den die Cottbusser den Cottbusser Damm auch ähm, haben wir ein Bündnis geschlossen, die volle Breitseite und haben da verschiedene, also haben durch verschiedene Kulturaktionen und politische Demonstration versucht darauf aufmerksam zu machen, wie die Situation in der Straße selbst ist. Das kann man kurz umschreiben, dass die Straße im Grunde genommen aufgekauft worden ist, vielfach durch internationale Investoren, die wir auch gar nicht mehr erreichen können. Also wir wissen zwar mitunter, wer dahinter steckt und teilweise sind es auch Finanzfirmen, die eben Gelder einsammeln, äh, von, ähm, ja, Investoren, die eben auch gar nicht wissen, wo ihr Geld investiert worden ist. Ähm, manchmal haben wir es rausfinden können, auch dank der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, aber letztendlich einen richtigen Einfluss auf diese Unternehmen haben wir nicht. Das heißt, dass äh, dort eben halt auch, ähm, wenn Mietverträge auslaufen, äh, diese nicht verlängert werden oder auch Kündigungen ausgesprochen werden, weil man sich dann eben halt für die Gewerbeflächen äh, eine höhere Gewerbemiete verspricht und die sind inzwischen erheblich gestiegen. Wir haben teilweise Geschäfte, die haben zwischen 12 und 14 Euro Kaltmiete bezahlt, das ist schon recht viel war aber eben halt noch leistbar. Die müssen soll, haben dann Angebote bekommen von bis zu 38 Euro Kaltmiete. Und das ist dann eben halt nicht mehr leistbar gewesen. Auch am Cottbusser Damm ist das so ähm, gelaufen, dass eben viele, die teilweise schon 35 Jahre dort ähm, ihre Geschäfte betreiben, äh, dann ausziehen mussten bzw. ihre Geschäfte aufgeben müssen. Ähm, ich finde es schon bedenklich, dass ähm, da so wenig Einflussmöglichkeiten da sind oder auch überlegt werden, also es gäbe Einflussmöglichkeiten, da wollen wir ja drüber später sprechen und die halte ich auch für sehr wichtig, aber ähm, es ist offensichtlich nicht das politische Ziel, eine Vielfalt zu erhalten oder überhaupt die Existenz von Gewerbetreibenden ähm, zu sichern, ähm, mal abgesehen vom NKZ, aber die meisten, die eben halt äh, Mietverträge haben, sind da starken ähm, Preissteigerungen aus und ausgesetzt und können die eben wirklich nicht mehr erwirtschaften, auch wenn sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder neue Geschäftsmodelle überlegt haben und sich den äh, wirtschaftlichen Bedingungen haben versucht anzupassen. Das ist ähm, durchaus äh, manchmal äh, lustig zu beobachten, wenn jemand einen Gemüseladen hat, der gesagt hat, nee, ich mache jetzt ein Geschäft für Kinderbekleidung. Und ähm, wenn das nicht läuft, dann ähm, ähm, auch ökologische Waren anbietet halt, also ähm, ökologische Nahrungsmittel und dann sagt, okay, mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss jetzt einen Schnellimbiss machen, weil die Miete von 44 Euro pro Quadratmeter kann ich einfach nicht mehr zahlen. Es muss also etwas sein mit schnellem Umsatz. Und dadurch haben sich viele eben halt auch den zunehmend touristischen Anforderungen angepasst. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Entwicklung gewesen, die so ähm, freiwillig passierte, sondern das war eben halt einfach eine Notwendigkeit, um weiterhin hier auch äh, wirtschaften zu können. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man jetzt auch bedingt durch die ähm, Corona-Schließungen und das jetzt nicht nur im Kiez, sondern in allen Kiezen, dass ähm, diese, äh, dieses Geschäftsmodell nicht aufgeht dass wir mehr und mehr ähm, Filialisten haben, also große Ketten, die eben dann eben halt auch äh, schnell Schnellimbisse betreiben oder aber Geschäfte ohne Kundschaft. Da kann ich später noch drauf eingehen, ähm, wo wir uns eben auch wundern, aber offensichtlich äh, ist es ein lukratives Geschäft, äh, kein Geschäft zu machen. Ähm, Tatsache ist, dass wir natürlich versucht haben, im Laufe der Zeit ähm, einen Gewerbemietschutz durchzusetzen, zusammen auch zunächst erstmal ähm, mit der Regierung zwei Bundesratsinitiativen auf den Weg zu bringen, die aber beide äh, als ähm, nicht zielführend angesehen wurden, weil man gesagt hat, der Markt regelt das. Und äh, es ist so ausgegangen bei den ersten beiden, dass man gesagt hat, Na ja, man muss sich eben mehr um das Gewerbe kümmern, machen wir doch einfach mal eine Bestandsaufnahme und sofern die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgt ist oder Grundnahrungsmittelversorgung da ist, brauchen wir uns um alles Weitere nicht zu kümmern. Dann kam eine dritte Initiative, eine Bundestagsinitiative, wo wir auch sehr intensiv mitgearbeitet haben, allesamt, also nicht nur die Ora Nostra, sondern eben halt auch das Nagennetzwerk, BISIM und die Glorreiche, wo wir uns überlegt haben, wie kann man in bestimmten gefährdeten Gebieten, wo eben halt auch Geschäftszweige und damit auch die Vielfalt wegbricht, wie kann man die erhalten? Und da auch bestimmte Kriterien angesetzt haben, was sind, gefährdete, was sind gefährdete Gebiete und wie könnte man sie erhalten zunächst erstmal. Und da ganz moderat angesetzt haben, das ist auch durch den Bundestag durch und im Wirtschaftsausschuss durch die Experten mit fossilen Argumenten dann widerlegt worden. Also es bedarf gar, überhaupt keiner Regelung, das regelt der Markt. Und das ist natürlich sehr frustrierend für die Leute, die ähm, durch Corona bedingt auch schon an ihre Existenz gekommen sind, ihre ganzen Ersparnisse aufgebraucht haben, teilweise eben halt auch für ihr Alter Rücklagen und die im Grunde genommen, wenn sie ihr Geschäft verlieren oder dann eben halt mal später in Rente gehen wollen, überhaupt keine finanziellen Ressourcen mehr haben. Soll ich das weiter ausführen oder lieber nicht? <lacht> ich würde sagen, wir können gleich noch mal darauf zurückkommen. Ich würde nämlich gerne noch mal eine Frage an Nilufa richten. Und zwar ähm, hatte, äh, genau, Conny hatte jetzt auch schon erzählt von den, ähm, in, also von den Gewerbetreibenden, die verdrängt werden. Und wir hören äh, gerade äh, über solche Initiativen und dank solchen Initiativen von den individuellen Geschichten der Gewerbetreibenden. Ähm, es sind aber, wie äh, David gerade auch schon gesagt hat, natürlich äh, global agierende, internationale Unternehmen, wo ähm, häufig nicht bekannt ist, welche Namen dahinter stehen und wie sich sozusagen, also welche, welches Gesicht das Kapital hat. Und ähm, du bist äh, am Hermannplatz aktiv. Kannst du sagen, wie sich das Kapital sozusagen ähm, dort darstellt und wie sich dagegen Widerstand formiert? Ja, gerne. Ähm, also am Hermannplatz ist es... Ähm glaube ich, ähm, ganz anders. Da tritt sozusagen dieses große Immobilienunternehmen sehr prominent auf und, ähm, und hat ein sehr klares Profil und hat eine sehr ähm, gut ausgefeilte, ähm, Erzählung auch, ähm, mit der sie vor Ort auftritt und mit der sie eben auch ähm, auf der politischen Bühne auftritt und ähm, und eben medial auch agiert, ähm, um eben Einfluss nicht nur ähm, auf die politischen Entscheidungen auszuüben, sondern eben auch auf die Öffentlichkeit. Und das ist ein, ein sehr ähm, ja, ein ausgeklügeltes Konzept oder eine sehr ausgeklügelte Strategie, ähm, die dieses Unternehmen Siegner eben. Ähm aus ihrer Erfahrung ähm, in anderen konfliktbehafteten Entwicklungen ähm, in anderen Städten eben nach und nach entwickelt hat. Ähm, das Unternehmen ähm, ist eigentlich ein Immobilienunternehmen, hat eben aber ähm, 2014, glaube ich, war es ähm, die Warenhauskette Karstadt äh, aufgebaut kauft und ähm, und äh, mit Karstadt eben auch die Immobilien, ähm, die teilweise noch ähm, zu zu dem Warenhausunternehmen gehörten und ist eben vor zwei Jahren auch fusioniert mit Galeria, so dass ähm, dieses Immobilienunternehmen ähm, gleichzeitig auch ähm, zum inzwischen einzigen Warenhausunternehmen uh, ähm, zusammengewachsen ist und eben ähm, nicht nur als äh, Entwicklung in den Städten auftritt, sondern auch als Arbeitgeber. Und das ist eine Kombination, die am Hermannplatz eben ähm, zu einer ganz ähm, speziellen stadtpolitischen Situation auch führt. Ähm, wir haben eben festgestellt, ähm, als eben ähm, in Konsequenz ähm, zu den ähm, Corona-Schließungen eben ähm, der Konzern ähm, die Schließung von ich glaube, am Ende waren es 42 Filialen deutschlandweit äh, angekündigt hat, dass eben sich ähm, in der in der Stadtpolitik, also in der in der Senatspolitik vor allen Dingen ähm, etwas getan hat, was sozusagen die Forderungen von Signa betreffen. Also wir haben eine sehr ähm, gespaltene politische Situation. Also wir haben ähm, selbst innerhalb von Parteien, sehr gespaltene Positionen zu diesem Immobilienunternehmen, ähm, aber eben durch die Corona-Krise und durch die Schließung und eben die Drohung, ähm, so viele ähm, ArbeitnehmerInnen ähm, zu entlassen, ähm, hat sich eben der Senat äh, im Prinzip ähm, ja, äh, dazu hergegeben, eine Art Absichtserklärung mit SIGNA zu unterzeichnen ähm, und an drei unterschiedlichen Orten eben grünes Licht zu geben für die Großprojekte, die das Unternehmen ähm, beabsichtigt. Und eben eines dieser Großprojekte soll am Hermannplatz ähm, stattfinden, genau zwischen äh, den beiden Bezirken Kreuzberg und Neukölln. Und... Ähm, Genau, und da ist im Prinzip, da sind wir eben vor zweieinhalb Jahren inzwischen aktiv geworden. Ähm, ich persönlich, ähm, als ich eben diese Nachricht gelesen habe, dass eben das ähm, bestehende Warenhausgebäude ähm, abgerissen werden soll und so eine Art historisierende Fassade von dem Gebäude von 1929 wieder aufgebaut werden soll, habe mich eben tatsächlich, ähm, ich war erstmal extrem schockiert ähm, und habe mich eben bedroht gefühlt, also aber auch auf mehreren Ebenen. Nicht nur sozusagen, was ähm, Verdrängung betrifft oder eben ne, die mieten ähm, Problematik, sondern eben auch, was die Identität betrifft. Also weil ich, ähm, ich bin vor zwölf Jahren nach Neukölln gezogen, ähm, auch eben weil, ähm, weil das für mich ein diasporischer Raum ist, weil das eben ein Raum ist, in dem in dem ähm, unterschiedliche Identitäten am Werden sind und am Zusammenwachsen und am Verhandeln sind und das eigentlich ähm, für mich ähm, so einer dieser Orte ist, an denen ich ähm, mich zum ersten Mal zu Hause gefühlt habe in Deutschland. Und, ähm, und das geht nicht nur mir so. Und, ähm, und gleichzeitig haben wir natürlich einen extrem stigmatisierenden rassistischen Diskurs über diesen Bezirk in ganz Deutschland, ähm, der eigentlich ähm, über, ja, vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren ähm, zu so einer diskursiven Abwertung des Bezirks geführt hat. Und wir wissen, dass eben ähm, diese, diese, diese, ähm, diese Entwicklung, also dieses diskursive Abwerten sehr stark benutzt wird, von nicht nur Investoren, sondern auch von der Politik, um dann zu sagen und deswegen müssen wir hier was verändern. Und das passiert dezidiert auf einer Stadtentwicklungsebene. Das passiert mit Policies, das pass passiert mit Sanierungsprogrammen, das passiert mit Förderprogrammen und, ähm, und da ist sozusagen die Begründung, ja ihr seht ja, hier läuft es nicht gut schaut euch die Zeitungen an und deswegen müssen wir hier ganz viel verändern. Wir müssen vor allen Dingen durchmischen. Ein Unwort, wie ich finde, ähm, was aber eben in der in der Art und Weise, wie eben Stadtentwicklung in Deutschland gemacht wird, in migrantischen ähm in migrantisch geprägten äh, Bezirken durchaus Gang und Gebe und und ähm, und auch Salonfähig ist und ähm, das heißt ähm, diese Gebiete sind nur gut wenn genug weiße deutsche Menschen da auch leben und das ist genau das was wir in den letzten zehn Jahren eben erleben und ähm, und das ist eben auch was eben nicht nur Kapital anzieht, sondern eben auch sozusagen ähm, Überlegenheitsgefühle. Also im Sinne von wir kommen hierher, also wird es hier besser. Und genau das ist das, was für mich dieses Gebäude auch mitbringt. Also dieses Gebäude sagt ähm, oder dieses dieses Projekt sagt, ich komme hierher und es wird dann nicht nur sozusagen ähm, besser und es gibt nicht nur wirtschaftliche Chancen für euch, sondern ich gebe euch auch eine Identität, die ihr ja so unbedingt braucht, weil ihr seid ja sozusagen nichts wert. Und diese Identität ist eine dezidiert aus der deutschen Geschichte kommende Identität. Und, ähm, und, und das wird kaum sozusagen, also kaum in den Medien hinterfragt. Was bedeutet das, wenn man in einem Kiez, was eben und an einem Ort, der, also der Platz, ähm, der ganz stark eben geprägt ist von einer Alltäglichkeit, von, von, von einer auch Bescheidenheit. Also da gibt es kein Gebäude, was sich irgendwie auftut und sagt, ich bin hier äh, ein Sinnbild für entweder dieses oder jenes. Ist, sondern es ist relativ bedeutungsneutral, dieser Raum und ich glaube, das gibt diesem Ort auch ähm, bis zu einem gewissen Grad äh, überhaupt die Möglichkeit, so viele unterschiedliche Identitäten auch zu empfangen und auch ähm, zu ermöglichen ähm, und ich glaube, dass, äh, dass es eben an der Stelle, sobald es ein monumentales Ge Gebäude gibt, was eine gewisse Bedeutungs- schwere und auch einen gewissen, fast schon kulturellen Imperialismus an diesen Ort ähm, trägt, ähm, dass das mehr machen wird als nur, in Anführungszeichen, auf der wirtschaftlichen Ebene agieren und zu ähm, und zu verdrängen, sondern da geht es knallhart auch um kulturelle Überlegenheit, um, ähm, um, um die, um die um Bedeutungshoheit, Bedeutungs, um, um die Bestimmung von wie soll die Zukunft aussehen und wer bestimmt das. Und da ist eben die Initiative Hermannplatz, die, die wir eben vor zweieinhalb Jahren gegründet haben, auch ähm, nicht nur eine ähm, also nicht nur eine staatpolitische Initiative, sondern auch ganz dezidiert eine antirassistische ähm, Initiative, die eben Verdrängungsmechanismen liest als Konsequenz von strukturellem Rassismus in der Stadtentwicklung. Und ähm, was wir eben bisher erreicht haben, ist einerseits natürlich, dass diese, dieser Prozess, der eigentlich schon längst ähm, hätte anfangen sollen, ähm, verlangsamt worden ist. Wir haben das sozusagen mit sehr viel Druck und, und viel Pressearbeit und auch viel Arbeit auf der Straße sozusagen verlangsamen können. Wir haben den Diskurs bis zu einem gewissen Grad auch in eine andere Richtung gedreht. Wir haben den Blick auf den Hermannplatz gelegt. Also ganz viele Leute verstehen jetzt überhaupt erst, okay, was ist das eigentlich für ein Raum und warum ist er sozusagen, ist es dieser Raum wert, verteidigt zu werden? Und das ist schon mal etwas, was, was, ähm, was glaube ich eine, eine wichtige Leistung ist, ähm, also auf der diskursiven -Ebene, Ebene. Und gleichzeitig haben wir eben auch ähm, über zwei Jahre hinweg eine kontinuierliche Arbeit auf der Straße geleistet mit, ähm, mit einem Stand, an dem wir sind. Also es ist wichtig zu verstehen, dass es eben ein öffentlicher Platz ist, in dem wirklich so die Fluktuation enorm ist. Das ist keine kleine Nachbarschaft, sondern das ist wirklich ein Verkehrsknotenpunkt. Es ist schwierig zu sagen, dass es eine gewisse Öffentlichkeit da gibt, die immer da an der Stelle ist oder wo man genau beschreiben kann, wer ist das und dass man das organisieren kann, weil es eben so viel Fluktuation gibt. Und das konnten wir eben durch so eine kontinuierliche Arbeit auf der Straße bis zu einem gewissen Grad, ähm, konnten wir da so eine Art Beziehung aufbauen. Und ähm, und das hat sich eben vor allen Dingen, glaube ich, Anfang November gezeigt, ähm, wie sich der Diskurs ähm, auch sozusagen auf der Straße und bei den Nachbarinnen und Nachbarn ähm, verändert hat, als es eben eine Auftaktveranstaltung gegeben hat ähm, für den Start einer Grundlagenermittlung für den Masterplan, also für das Masterplanverfahren und wo im Prinzip ein ganzer Saal von 200, 250 Menschen ähm, auf in den unterschiedlichen Worten, aus den unterschiedlichsten Perspektiven so eine ganz klare und sehr gut informierte Kritik auch äh, an diesem Verfahren und auch generell an dem Projekt ähm, äußern konnte ähm, und das war für uns also auch so als Initiative extrem bereichernd zu sehen, wie sich das sozusagen verbreitet und sozusagen in die Nachbarschaft hineingearbeitet hat, diese Kritik und auch ähm, das Wissen sozusagen, ähm, was sich da an der Stelle irgendwie zusammengesammelt hat. Ähm, und das war, glaube ich, ein ziemlich ermächtigender Moment, ähm, um vielleicht so einen kleinen Abschluss zu haben, wo, wo wir auch sagen können, okay, ähm, auch wenn das eine große Nachbarschaft ist, auch wenn das eine große Öffentlichkeit ist, ähm, kann irgendwie so eine Art Verbundenheit ähm, ähm, entstehen. Ja, danke dir. Also die, gerade deine Ausführungen zeigen auch, wie sehr äh, die Verdrängung von Kleingewerbe nicht nur ein individuelles oder soziales Problem einzelner Gewerbetreibende ist, sondern ein allgemeines stadtpolitisches Problem, was auf einer strukturellen Ebene funktioniert und wie du auch ganz deutlich sagst, auch auf einer rassistischen Ebene. Und ähm, Ertan, ich wollte dich fragen, du bist äh, in, der, in dem Mieterrat des NKZ und du hattest gerade erzählt von der Gewerbe AG, ähm, inwieweit setzt sich denn die Gewerbe AG dafür ein, ähm, wie Nilofa das gerade deutlich beschrieben hat, sozusagen die Gewerbetreibenden sprechfähig zu machen? Also genau diese Analyse oder diese, ähm, diese Argumentation auch für sich aktiv zu benutzen und produktiv zu machen gegenüber den Investorinnen, gegenüber den Politikerinnen, äh, gegenüber auch den Behörden und der Polizei. Dass die Gewerbe, dass dieselbe selber selbstbewusst werden, erstmal handlungsfähig bleiben gegen den Rassismus und Rassismus und gegenüber Ignoranz. Und äh, gibt es ja diese unterwerfende Emigration, auch diese Schleimer-Mentalität, unehrliche Begegnung. Dass eine Kultur entwickeln soll am Kultur, das mit dem alle Gewerbeeinheiten zusammen ehrliche Begegnung, Eine transkulturelle Raum ist eine Ressource für mich und für die Gewerbe. Eine Vielfalt benutzen wir als Ressource, dass wir uns als Bürger Anerkennung suchen. Erst einmal nicht als Gewerbe Anerkennung suchen. Wir suchen als Menschen in der Augenhöhe, ob die Bürgermeisterin ist, ob die Landesvater oder Landesmutter ist, ob die Fraktionen von rechts bis links sind, außer die Alle Fraktionen zu diskutieren, sagen Leute, Lass unsere Unterschiede wirklich unsere Reichtum sein und Handeln führen. Jetzt, Gewerbe AG macht das, mit dem Politik zu kommunizieren, dass wirklich diese Gewerbeeinheiten eine Ressource sind. Die bereichert unserer Gesellschaft mit dieser Vielfalt. Wenn wir seit 10 Jahren, 20 Jahren, seit 50 Jahren die Europa wieder vereinigen wollen, und das dafür kämpfen wir ja, aber das ist auf der anderen Seite. Diese Vielfalt in unserer Gesellschaft in einem Mikroraum nicht anerkennen. Wie werden dann wir Europäer? Wir müssen das erste Mal in unserer Gesellschaft existierende Vielfalt, dass wir Gefühle entwickeln lassen. Wir sind die Bürger, wir sind die Menschen und wir sind Kreuzberger, Berliner, Deutschlander, Europäer, ich hoffe irgendwann schaffen wir erklingen. Mit dem agieren wir, und das ist wirklich Umdenken an meine Gewerkschaften stattgefunden. Ihre Anliegen, was die Probleme sind, den laut zu schreien, ob die jetzt wirklich an der Hausverwaltung ist, Bezirksebene ist und Senatsebene, das laut zu diskutieren. Zum Beispiel, wenn wir an dem raumlichen Defizit reden, wir haben ganz unten lebende Menschen, Drogenkonsumenten. Keine öffentlichen Toiletten, keine sozialräume keine Fixräume in dieser Raum. Diese 200 Menschen müssen Alkoholkonsumenten, Drogenkonsumenten müssen öffentlichen Raum ihre Geschäfte beseitigen. Diese Menschen an dem Haustüren, an dem Fahrstuhl, an den Treppenhäuser übernachten oder menschliche Bedürfnisse beseitigen. Und das Ignoranz von der Politik, weil die Bewohner als nicht Wählerpotenzial sieht, dass sie nicht wählen dürfen können, nicht ihre Schuld ist. Schuld ist von der Macht, von dem Besitz, von dem Senat, von dem Bund ist. Noch nicht mal vor dem zu Entscheidungen treffen können, was sein soll, was kommen soll. Noch nicht mal einen Mülleimer, von dem rechts nach links gebracht wird, nicht entscheidungsfähig sind, nicht laut reden können. Und mit dem Teil agieren wir an dem wir sehen, ob die wirklich, seit, deshalb habe ich vorher gesagt, seit 2004 gegen Mafia gehen wir. Ich habe dir ja gesagt, das ist klein geredet. Ist die riesige Mafia potenzial da? Wir haben Spielgasinos. Guck mal, Oranienstraße, Adalbergstraße, straße da und dort. Warum dann im Kreuzberg so viele Spielcasinos erlaubt Warum dieser Gewerbeschutz nicht an dem nicht? funktioniert hat. Warum die Gewerbe an dem Weltplus nicht funktioniert hat? Ja, so viele Weltplus, was anlagen, sage ich das, schwarzes Geld gewaschen wird in diese Einheiten und die armen Menschen, so selbstempfänger, ihre Taschengeld, ihre Küchengeld an diese Spielautomaten oder an diese mafiösen Strukturen fortan mussten. Und da haben wir gesagt, erst einmal ein negatives Bild von dem Emigration weg. Wir haben gesagt, wir wollen in dem Gebäude keine Wettbewerb Da ist raus aus Gott Wir wollen keine Spiegel, sondern raus. Erstmal den Böse an dem Raum gekämpft. Böse ist nur nicht die Diener sind oder Mafia. Auch diese Waschanlagen sind die Böse gewesen, dass die abgeschafft werden, abweg, wegfallen oder dass sie das gekündigt werden. Haben wir auch geschafft. das sind gekündigt. Ich habe letzte Spiegel sind an dem Zentrum von großberg auch das wirklich gekündigt wird, an der Gewerbe reinkommt. Wir haben Chakal an unsere Gebäude auch gehabt. Chakallen meine ich diese, zum Beispiel die kette der hat gekommen, irgendwie aufgetaucht, mit ein paar Leuten Gespräche geführt, die große Räume haben. dieser to go café ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Äh, die haben angefangen, Gelder zu verteilen, sozusagen große Summen Gelder anbieten, dass Leute diese, ihre Ladens, äh, Gewerbeeinheiten verkaufen. So schon Übernahmegeld. Oder da haben wir gesagt, Leute, macht das nicht. Haben wir geredet, diskutiert, keiner gibt seinen Laden ab durch die Ängste. Haben wir für Hausverwaltung geredet, Hausverwaltung gesagt, während der Corona-Zeiten, alle Verluste, in dem Prozent machen wir Mitbinderung. Und das machen wir. So sind diese, was unsere Kampf geht, erst einmal diese menschliche Anerkennung. In dem Auge ohne, ohne Ignoranz. Wenn man im Kreuzberg, wo wir über Linken geriet haben, ganz die linke Szene drin ist, so viel Arroganz potenziell da ist, ich sage nicht Weißen. Ich sage nicht das oder dies, weil meine Enkelkinder, ein ist blond, anders ist schwarz. Wie soll ich dann meine Enkelkinder weiß und schwarz nennen jetzt in dem Ebene? Deshalb sage ich, diese Arroganz und Ignoranz sollte bei der Begegnung abgebrochen werden mit der Politik. Was wir mit den Politik versuchen, Anerkennung als Bürger, also nicht Gewerbeschutz, das ist wirklich Anerkennung individueller bürgerlicher Rechte. Diese Provokationsraum, um Provokationsraum, diese ist nichts anderes. Wir diskutieren über Klans. Man merkt denn diese Provokationsräume an dieser Klans funktioniert? Diese Klans stehen ja an dem Tempelhofer Fixzentrum oder wie heißt das? Äh, nicht Fixzentrum. Impzentrum. Als Bodyguards diese Klans stehen an dem Lagosso-Türen. diese Klans haben die an alle offiziellen äh, alle offizielle Büros oder große Mengen Menschen bewegen diese Klans haben sind die Tüsteher Tüsteher ist eine Firma aber der Rest ist an dem kriminelle Menschen die wirklich mindestens zwei Jahre im Knast waren das ist die unsere Gesellschaft die Realität und die Presse schreibt die Klans das dies Wer hat diese Clans wirklich Tipps gegeben, was, was klauen sollen? Diese Clans haben die zum Beispiel immer an die Presse der Presseöffentlichkeit kommende Diebstähle gemacht. Was war denn die Stadt? KDW mit dem Auto reinkommen. Geklaut, knass raus, knass raus. Die anderen, was haben die gemacht? Größte Münze der Welt klauen. Immer Öffentlichkeit. Diese Provokation. Diese Provokation nicht der Problem. Diese Provokation ist eine kriminelle Raum gelassen worden. Dass diese Handlungen führen. Unser bekannteste Museum, deutsche Schatz, Museum, das irgendwie da und dort geklaut wird. Das ist alles die Provokation für die Immigration, das wirklich negativ darzustellen. In unseren Lebensräumen, in der nokel zwei Häuser, wo durchsuchen und das ganze Klan platt gemacht haben. Man, diese Klan haben gegenseitig gegenseitige Köpfe kaputt gehauen und haben mir zugeguckt. Es ist in dem Sinne, diese Klangeschichte... Wir versuchen, zu schützen wirklich diese Würde und Stolz von der Immigration. Ich möchte nicht eine Schublade reingesteckt werden. Mein Opa ist in der Schublade Gastarbeiter reingesteckt, ganze Gesellschaft akzeptiert. Guck mal, die linke Zeitschrift, die Gastarbeiter haben die geschrieben. Die anderen haben, die 80er Jahre, wo ich gekommen, Ausländer bei mir. Was bin ich da nicht geworden? Dann Immigrant, Dann Immigrant, wie deutsche Deutsch hier kommen. Also ich bin. Jetzt ja, so, so weiter. Ich nenne mich heute Deutsche. Und meine Enkelkinder weiß nicht, was sie denn genannt werden. Diese Schubladen müssen wir alle kaputt machen. Alle Schubladen, nationale Schubladen, religiöse Schubladen, Islamophobie. Das ist, manche Ladenbesitzer haben die Verlust erlebt, weil die, wie ich, Bord gelassen haben. Okay, ich bin der bekannte Linke, ich habe keine Schaden gekriegt. Aber meine Nachbarn haben Schaden gekriegt, weil die wie aus auswählen. Manche Kunden haben nicht mehr da, da gegessen. Aber Anis Amri, dürfte in meiner Café oder in den Kokain verkaufen. Er dürfte hier Kokain verkaufen, er dürfte hier Leute zusammenschlagen, auch nur können, ich wusste das als Sozialarbeiter, unsere Staatssicherheitskräfte wussten das wussten das nicht. Ich habe mit dem damaligen Installator und mit dem Polizeichef diskutiert, wo ich das gesagt habe, hatte dann gedreht zu meinen Studenten gesagt, wo habt ihr denn ihn gefunden? Das war so ein arrogant. Er redete mit einem Dozent über die Themen und sagte, Studenten, 22 Studenten in meinem Seminarraum, wo habt ihr denn ihn gefunden? Und das ist das wirklich die Begegnung mit der Muttergesellschaft. Ich sage aber trotzdem, ich werde nie Wut kriegen an dem Individuum. Aber ich bin sauer an dem Besitz, ich bin sauer an dem äh, Bundesrat, ich bin sauer an dem Bund, weil wir immer noch integrationdebatte haben. Deshalb versuche ich mit dieser Vielfalt, mit diesen äh, Gewerbeeinheiten schützen und laut reden und sagen, auch die wirklich dieser, sagen wir so, Leitperson-Ebene handeln, dass sie wie ich denken und handeln, so leben hier und selbstbewusst, ohne schreiben, ohne sich unterwerfen und, und Onkel-Tom-Komplexe sagen, Leute, ich bin hier mit meinen Unterschieden, mit meinen Defiziten, wie unsere, ich meine Handlungen be, be, bestimmt ja bei Grundgesetz 1 bis 12, wie ich denke, wie ich sein soll, oder wie ich denke, wie ich sein soll, alle mit unterschieden. Eine Bereicherung sehe ich unserer Gesellschaft. Ich diskutiere nicht über Integration, ich diskutiere nicht über Leitkultur, ich diskutiere auch nicht meine 12.000-jährige kulturelle Herkunft. Ich sage, lass uns in dem Augenhöhe treffen an den Politik. Und das klappt doch, das läuft doch, denke ich, wird auch laufen, wenn er nicht dann meine Mitstreitenden, zum Beispiel wir gründen eine EV jetzt, durch diese EV versuchen wir noch äh, nicht diese KOTI oder oder das und dies, dass wir versuchen alle kleinen Gewerbe zusammenschließen gegenüber diesen Konzernen. Wir reden über Konzerne und darüber müssen wir stark wie eine Faust organisiert dagegen stehen. Irgendwie untereinander solidarisch sein, was wir am Kotti probiert und klappt. Und lass uns das Wir-Gefühl insgesamt im Kreuzberg, in Berlin, bund und Europäer schaffen. Wenn wir das schaffen, schaffen wir weltweit. Danke dir, Eltern. Ich finde, du hast da auf jeden Fall einige sehr wichtige Punkte aufgegriffen, die. Ähm, wie ich finde auch am Anfang bei David wieder anklang, also du meintest vor allen Dingen, dass es transkulturelle Räume bräuchte, die über die ähm, Unterschiede hinweg äh, Solidaritäten zwischen den Menschen schaffen und David, du hattest auch gesagt, dass, der, dass das ähm, Latin Village auch ein Ort ist, in dem Leute zusammenkommen, in dem sie ankommen ähm, und sozusagen auch über ihre Unterschiede hinweg zusammen in einem Raum sein können. Ähm, ich wollte dich fragen, welche also wie können solche Räume für alle aussehen, wie können Leute in, in vor allen Dingen auch im Latin Village äh, inkludiert werden, ähm, wie stellt ihr das tatsächlich sicher in Form entweder von äh, physischen Räumen oder wie sieht die Gemeinschaft aus im Latin Village, warum oder wie können Leute Teil davon sein, wie werden sie inkludiert? Thank you. Um Vielen Dank. Ich glaube, vieles, was hier angesprochen worden ist, ähm, kennen wir auch aus unseren Erfahrungen. Und eine Sache, die ähm, von großem Vorteil für uns gewesen ist, ähm, ist eben äh, äh, äh, äh, zu betonen, wie wichtig und wie förderlich äh, Unterschiedlichkeit und äh, sein kann, Diversität sein kann. Es geht oft darum, äh, solche Räume zu erhalten, die ja ganz unterschiedliche Rollen spielen können. Wir setzen uns auch ein für den Gedanken der Solidarität mit anderen Gruppen. Wenn wir über das Latin Village als Latin Village sprechen, die äh, am stärksten vertretene Bevölkerungsgruppe dort äh, sind Menschen aus Südamerika, aber tatsächlich ist es ein sehr internationaler Raum. wenn es darum geht, wie diese Vielfalt äh, entstanden ist. Das, hat, äh, das ist mehr oder weniger von selbst oder auf natürliche Weise entstanden. Der Markt ist in den 80er-Jahren äh, äh, gegründet worden. Und das war ein Markt, der zunächst von der afrokaribischen Community genutzt wurde. Es war also kein lateinamerikanischer Markt. Das waren günstige, äh, Orte mit niedrigen Mieten und die haben es ähm, Migrantinnen erlaubt, dort eben ähm, Gewerbe aufzubauen. Und was daraus entstanden ist, ist ein sehr produktives Gefühl von Vielfalt, wo es sehr viel Zusammenarbeit gibt. Es gibt ein gemeinsames Ziel. Eines der ähm, wunderbaren Dinge, was die Seven Sisters Kampagne angeht, also die Kampagne in diesem Stadtteil, ist, dass eben ganz unterschiedliche Menschen, Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund gemeinsam kämpfen, um einen Ort, ihren gemeinsamen Ort zu erhalten. Und sie sind eben auch in der Lage, sich eine Alternative vorzustellen oder sie können gemeinsam eine Vision davon entwickeln, wie dieser Ort aussehen könnte. Wir haben also alle einen gemeinsamen Raum dort, der uns allen zugutekommt und wir können etwas schaffen, was neu und besonders ist, so wie wir das in der Vergangenheit auch schon getan haben. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Äh, ja, genau. Vielen Dank. Ähm ich würde sagen, wir, würden, ähm, wir kommen sicherlich auch gleich nochmal auf die, diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, also gerade was ähm, das Latin Village als alternative Vision der Inklusion sozusagen, also eine ein, ähm, ein, äh, ein Ort oder ein Raum, der erst geschaffen werden kann, aber genau darin sozusagen auch ähm, ein motivierender Aspekt oder ein mobilisierender Aspekt werden kann. Äh, genau darüber würde ich ähm, gleich gerne noch mal mit dir reden. Zunächst aber auch noch mal eine Frage an dich, Nilufa. Ähm, wir haben jetzt relativ viel auch davon gehört, wie, äh, wie die einzelnen Orte für sich sozusagen, wie sie sich entwickeln, aber gerade die Entwicklung am Hermannplatz ähm, strahlt natürlich auch aus. Kannst du kurz ein bisschen einen Abriss darüber geben, äh, welche Auswirkungen die Entwicklung am Hermannplatz vielleicht auch auf die umliegenden Orte hat? Also du hattest schon gesagt, äh, in Neukölln der Diskurs äh, bewegt sich sowieso äh, gerade unter den Gewerbetreibenden in eine gewisse Richtung, aber hat es auch materielle Auswirkungen auf die Mieten und auf die, auf die äh, Nutzerinnenstruktur im Kiez? Ja, also ich ähm ob jetzt die Entwicklungen am Hermannplatz ähm, oder beziehungsweise wie sie ausstrahlen werden, ähm, das können wir jetzt noch gar nicht so genau sagen. Wir können anhand von internationalen Beispielen sehen, dass natürlich Aufwertungsprozesse Platzumgestaltungen, Großprojekte, dass die eben Verdrängungsmechanismen und eben die Steigerung von Bodenpreisen enorm in die Höhe treiben. Wo ich aber ansetzen würde, ist erstmal ein paar Schritte davor. Also was, welche Entwicklungen haben denn überhaupt zu dem Interesse am Hermannplatz geführt ähm, und da, ähm, da ist natürlich, ähm, da sind natürlich die letzten zehn bis 15 Jahre ausschlaggebend. Das heißt, ähm, die Zeit, in der ähm, einerseits eben durch, ähm, durch die ähm, durch durch Sanierungsgebiete eben Karl-Marx-Straße Sonnenallee ähm, gezielt ähm, ähm, Straßensanierungen stattgefunden haben und eben ähm, die Ausweisung zu Fördergebieten, das heißt eben ähm, Gebieten, in denen eben über Kredite die die äh, Modernisierung und die Sanierung auch von Privatgebäuden ähm, finanziert und ähm, und sozusagen ähm, ähm, auch, ähm, ja, ähm, heraus, also, oder, oder eben auch an, äh, ach, mir fehlt das Wort jetzt gerade angeregt werden, dass das natürlich dafür, dazu geführt hat, dass eben die Mietpreise auch extrem gestiegen sind. Also in, in Neukölln in den letzten zehn Jahren um 146 Prozent und das ist natürlich enorm. Die Bodenpreise glaube ich sogar noch mehr, wenn ich mich nicht irre, um die 300 Prozent. Das ist eigentlich ziemlich verrückt, ähm, wenn wir uns das mal vorstellen. Das heißt, die meisten ähm, Neubauten, also Wohnungsneubauten in, in Nordneukölln sind wirklich nicht mehr für die, nicht mal mehr für die obere Mittelschicht leistbar. Das heißt, wir haben jetzt… Ähm, Oberschicht, die sozusagen direkt in diese Gebiete zieht und wir haben auch die Umwandlung von Mietshäusern in Einzeleigentum, das ist extrem gestiegen und so haben wir eigentlich dann, ähm, ja, wie so eine Art, ähm, ja, ein ganz, an, ganz anderes Milieu, was eben ähm, an dem Ort eben sich ansiedelt. Und das ist eben in den letzten 15 Jahren passiert und das, was jetzt eben am Hermannplatz beabsichtigt wird, also das die Umgestaltung des Hermannplatzes ist eigentlich schon länger beabsichtigt, aber das war in der Schublade. Jetzt aber, wo man sieht, es würde sich lohnen na? und da könnte man sogar noch mehr rausholen. Jetzt wird der Platz nochmal zu einem ganz anderen ähm, Objekt. Und, ähm, und wir können eben sagen, dass wenn das jetzt, ähm, was wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben, die zweite Welle der Gentrifizierung ist, dass eben dann die neue Entwicklung am Hermannplatz mit einem Großprojekt definitiv die dritte Welle ähm, direkt mit anstoßen würde und dann eben wiederum Sta Strahlkraft nach, ähm, nach außen hätte. Ähm, und das ist eben diese dritte Welle, ist die, ist die Welle, in der eben ähm, auch der Tourismus noch mal eine ganz andere Dimension hat. Wir haben jetzt schon ähm, wesentlich mehr Tourismus, aber wir haben noch nicht diesen ähm, krassen ähm, Mainstream-Tourismus, wo wirklich ähm, die Busse kommen und man sich bestimmte Sachen anschaut, wie am Potsdamer Platz oder so. Aber das könnten wir definitiv erwarten, wenn da an der Stelle ähm, so ein Gebäude ähm, entsteht. Also das heißt, es wäre auch sozusagen für die Touristifizierung nochmal eine, eine andere Welle und nochmal eine andere Dimension, die wir da erwarten könnten. Und interessanterweise äh, wirbt äh, Signei auch bei ihren Investoren damit, dass das Projekt am Hermannplatz Strahlkraft hätte. Genau, du hattest auch nämlich auch gerade schon äh, den Begriff Touristifizierung benutzt, den du, Conny, vorhin auch schon benutzt hattest. Und ich gehe, also das ist natürlich auch ähm, ein Ansatz sozusagen, wie so eine Gewerbestruktur, eine, die sich austauscht, die sich verändert, erklärbar ist. Also du hattest vorhin auch erwähnt, dass, ähm, dass die das Gewerbe sich auch anpassen kann. Oder Ert, und du meintest auch, ähm, also es gibt natürlich eine ein, ähm, eine Veränderung dessen, was die, was die Gewerbetreibenden anbieten, welche, welchen Bedingungen oder Bedürfnissen sie sich konfrontiert sehen. Und ähm, genau, ähm, ich würde dich, Conny, gerne fragen, ähm, in welche Richtung du das Gefühl hast, sich Kreuzberg gerade verändert? Also hast du das Gefühl, dass es sozusagen große Unternehmen sind, äh, wie zum Beispiel Signer, die nicht nur sozusagen den Kiez verändern und aber auch die, das, die Nutzung der, der Kieze, der Räume und der Gewerbe verändern? Und anschließend genau daran würde ich dich gleich im äh, Anschluss David gerne bitten, ähm, sozusagen vorzustellen, wie, wie es im Latin Village aussieht, also wie sozusagen ähm, ob, ob das Latin Village vielleicht auch eine ähm, eine Option oder ein äh, Gegenentwurf sein kann, wie zum Beispiel große Unternehmen, die sich irgendwo ansiedeln und Gewerberäume übernehmen, ähm, das sozusagen ein äh, Kleingewerbe, ein äh, Community-Owned-Gewerbe oder gemeinschaftlich besessenes Gewerbe sozusagen vielleicht auch einfach die... Ähm, das, das Wohlhaben oder den Profit, sozusagen, der generiert wird, in den Orten auch lokal behalten kann. Also, genau, vielleicht erstmal, Conny, äh, zu deiner Einschätzung, wie hat sich die Gewerbestruktur in Kreuzberg verändert und siehst du zum Beispiel große Unternehmen, die sich ansiedeln und sozusagen die Wertschöpfung ähm, in die globale Ebene treiben? Nein, jetzt nicht so wie am Hermannplatz. Also, ähm Tatsache ist, dass ähm, am Hermannplatz eine ganz spezielle Verdrängung stattfinden wird. Und das ist auch jetzt schon sichtbar, dass viele eben halt ihre Geschäfte gar nicht mehr vermieten. Also wir sehen das schon auch in Neukölln und auch in, ähm, in Kreuzberg, ähm, dass es eben halt Geschäftsleerstände gibt, die darauf warten, dass die Preise Weiterhin steigen. Also, es ist jetzt nicht so, wie wir erwartet hatten, dass durch Corona eventuell die Gewerbemietpreise sinken, sondern sie steigen. Gleichzeitig ist auch eine ein starke, also jetzt nicht mehr, weil, ähm, aber es ist bis vor kurzem sind insgesamt, ich glaube, 56 Prozent Steigerung der Eigenbedarfskündigung. Das heißt, dass die Mieter dann ausziehen mussten nach einer gewissen Weile, Zeit, weil eben der Eigentümer Eigenbedarf angemeldet hatte für sich oder eben für Verwandte und Freunde. Konnte man schlecht nachvollziehen. Das Zweite ist, die Umwandlung in Eigentumswohnungen ist hat auch sehr stark, ist sehr stark fortgeschritten. Also der gesamte Kiez hat sich verändert. Das ist jetzt bei uns ähm, in dem Oranienstraßenkiez nicht ganz so stark. Da stehen die Wohnungen meistens leer und werden als ähm, ja, touristische äh, Wohnungen angeboten. Aber das, man kann jetzt nicht sagen, äh, dass es jetzt wie zum Beispiel ähm, ähm, Accentro oder Deutsche Wohnen oder Vonovia oder andere große ähm, Immobilienfirmen halt, äh, dass die ähm, in Kreuzberg äh, jetzt ganz bestimmte Geschäftsinteressen verfolgen. Das ist ähm, am Hermannplatz schon sehr einmalig. Und ich wollte eigentlich noch was sagen zu Nilo Fahr, weil ich dachte mir, wir machen mehr Diskussionen <lacht> anstatt Fragestellen und Antworten. Ähm, also... Ich persönlich war eigentlich ähm, bin oder bin nach wie vor skeptisch, dass dieser angestoßene Diskussionsprozess auch da ankommt, wo es nachher zu Entscheidungen kommt. Also das müsste eigentlich festgelegt werden, wie Entscheidungen auch, ähm, die in einem Ermittlungsverfahren, also Grundlagenermittlungsverfahren, was es ja sein sollte. Wir haben uns ja da auch getroffen in Arbeitsgruppen, wie die dann auch in dieses Konzeptverfahren einfließen werden. Und darüber haben wir überhaupt keine Information. Ich selber habe nachgefragt. Ich habe darüber selbst von den Veranstaltern keine Informationen bekommen und ich finde das einfach eine Katastrophe. Also es wird im Grunde genommen ein Scheinverfahren eingeleitet und die Entscheidungen sind eigentlich schon auf Senatsebene gefallen. Wenn, dann kann man dem nur so begegnen, dass man ganz knallharte Bedingungen stellt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Politik da schon im Grunde genommen die Entscheidungen gefallen hat. Und ich muss auch sagen, jetzt zu Tottenham, ich finde das toll. Ich will das auch gar nicht praktisch dieses Projekt des Marktes in irgendeiner Form in Misskredit bringen, aber was ich ähm, hier sehe, ist ein gewaltiger Unterschied, denn das Gelände dieses Marktes gehörte der Stadt London. Und insofern hat, hat man da auch Zugriff. Aber hier in Berlin sind die ganzen Liegenschaften, also der Besitz der, der Bezirke und des Landes verkauft worden oder fast alle. Wir haben überhaupt keinen Einfluss mehr. Und ich wollte eigentlich auch an David noch die Frage stellen, falls ich das darf, ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich, weil es, dieser Markt hat ja eine lange Zeit leer gestanden, nicht nur durch Corona, sondern eben auch durch die Umbaumaßnahmen. Wenn jetzt Gewerbetreibende, die ja auch äh, sich teilweise woanders angesiedelt haben, wenn die jetzt wiederkommen, werden die dort auch zu den gleichen Mietbedingungen wieder einziehen können? Und was ist eigentlich mit dem Umfeld? Also das hat sich ja auch verändert in der Zeit, ist ja auch gentrifiziert worden, gerade Tottenham hat ja auch mächtig, also zwei große Schübe gemacht, also wo auch viele äh, auch Altbauten umgebaut worden sind und Neubauten gebaut worden sind. Was ist denn eigentlich mit der Kundschaft? Ist sie dann noch da? Also das sind ja auch wesentliche Fragen, die wir uns hier stellen. Wenn wir Geschäftsansiedlungen diskutieren, für wen wollen wir diese Geschäfte ansiedeln? Oder ist dann tatsächlich auch eine Attraktivität nur für Touristen noch da? Möchtest du darauf antworten? Das klingt nach, ein, nach einigen Fragen. Ich hoffe, ich kann auf alle eingehen. Die Zusammensetzung der Nachbarschaft, ähm, ob die sich geändert hat, ob die sich grundsätzlich geändert hat äh, während äh, der, äh, der, der Entwicklungen in der letzten Zeit. Diese Entwicklungen waren an bestimmten Stellen, aber nicht ähm, an denen, dort wo der Markt äh, ist. Äh, das heißt, dieses Gebiet äh, ist immer noch. Uh, ein, ein, ein, ein Viertel, was sehr äh, divers ist und äh, geprägt, äh, also immer noch ein Arbeiterviertel, Arbeiterinnenviertel ist. Äh, der Markt in in Nordlondon und die das Gebiet äh, Elephant and Castle, sie bedienen die äh, Latin American Community und äh, Sie sind sozusagen immer noch da, trotz der Veränderungen ähm, im, im, in, den, in der Wohnungsstruktur. Äh, ähm, die Menschen nehmen lange Reisen auf sich um dorthin zu kommen, Also um, die Gegend, äh, um Elephant, äh, in die Gegend um Elephant and Castle herum. Die Menschen gehen dorthin, weil sie sich dort zu Hause fühlen, unmittelbar zu Hause fühlen. Das heißt, diese, diese Orte und diese Räume sind besondere Räume. Dort wird Spanisch gesprochen hauptsächlich. Die Menschen fühlen sich, als wären sie sofort zu Hause. Das sind dort Gegebenheiten und Bedingungen, die sie nirgendwo anders vorfinden, sozusagen. Da herrschen andere Regeln und andere Gesetze, sozusagen. Und das ist... Das heißt, die Menschen kommen nicht nur aus London dort, dorthin, sondern auch von außerhalb. Wir haben einen Entwicklungsplan entworfen, gemeinsam mit den Gewerbetreibenden. Es, waren, es gab schon drei dieser, dieser Pläne, dieser Seit 2007 und wir arbeiten jetzt am vierten. Also wir haben jetzt den vierten Plan. Und äh, das heißt, da gab es viel Beteiligung und, und Co-Design. Aber neben, den, äh, neben der architektonischen Gestaltung gibt es auch einen Geschäftsplan und ein, eine Geschäftsstrategie. Und da ist der Plan, dass die Mieten genauso hoch bleiben, dass die Mieten sich nicht ändern. Das ist einer der Erfolge, die wir äh, eben diese niedrigen Mieten und äh, diese niedrigen Kosten äh, sicherstellen können, sodass alle die aus der Community, diese Räume brauchen und benötigen, auch Zugang zu ihnen haben. Du hast auch äh, die, die Idee äh, eingebracht, Wohlstand aufzubauen für die, äh, und die Gewinne in, in den Gemeinschaften zu lassen, in der Nachbarschaft zu lassen, äh, unter den BewohnerInnen äh, und AnwohnerInnen. Das heißt, das ist ein Modell, was wir dem extraktiven Modell entgegensetzen. Die großen Konzerne versuchen, die Gewinne abzuziehen aus den äh, Communities ähm, und, und, und tun das ja auch. Äh, und wir äh, haben ein Gegenmodell. Das heißt, alle Profite, alle Gewinne, die äh, durch unseren Vorschlag entstehen äh, und wir nutzen all diese leeren Räume all das, was wir gewinnen, wird reinvestiert äh, oder um äh, Subventionen äh, bereitzustellen, beispielsweise also finanzielle Unterstützung für die äh, Gewerbetreibenden. Also es wird wieder in die Community und, äh, äh, investiert und das haben wir als Alternative schon seit 2007 vorgeschlagen. Also als Alternative, als Gegenmodell zu diesem extraktiven Modell. um ähm, um die Nachbarschaft weiterzuentwickeln. Und äh, das äh, funktioniert auch auf, äh, klein, auf dieser kleinteiligen Ebene der, der verschiedenen Läden oder der Cafés selbst. Das heißt, sie haben die verschiedenen Rollen, die sie einnehmen, äh, äh, Räume für Bildung, äh, Aufklärung über Rechte und, äh, und Beratung. Das heißt, äh, diese äh, Räume... In, haben verschiedene Funktionen sozusagen, die können wir sicherstellen, die können wir bereitstellen ähm, und gleichzeitig äh, besteht die Magie des Marktes äh, die in der kreativen Wiedereineignung äh, dieser Räume. Das heißt, im, wir versuchen das in Kleinteiligen zu realisieren, äh, denn der Markt ist äh, das wird alles kontrolliert sozusagen und, und, und vorangetrieben und gestaltet äh, und gelebt durch die Gewerbetreibenden selbst, durch die Bewohnerinnen äh, selbst ähm, und das versuchen wir sozusagen im Kleinteiligen äh, umzusetzen, das funktioniert im Kleinteiligen, aber wir wollen es auch ähm, auf größerer Ebene umsetzen. Ähm, genau, wir haben jetzt auch schon ähm, so ein bisschen die Vision äh, hin zu einer Stadt für alle oder Räumen für alle und wie solche aufgebaut werden ähm, angerissen. Also David, du hast nämlich auch gerade einen Gedanken aufgeworfen, den ich sehr schön finde und zwar Community Wealth, also ähm, der Wohlstand einer Gemeinschaft, der nicht nur durch ähm, ihre Räume messbar ist, sondern vielleicht eben auch durch Bildung. Also wie du sagst, dass es Räume gibt, die sich auch durch äh, Bildung auszeichnen. Und das ist zum Beispiel eine, das könnte eine Vision sein für ähm, für einen Weg hin zu einer Stadt für alle und auch äh, sozusagen Räumen die inklusiv für alle funktionieren, die nicht äh, anhand von rassistischen oder ökonomischen Prinzipien Leute ausschließen. Und ähm, ich würde vielleicht für eine wirklich kurze Abschlussrunde ähm, euch nochmal bitten, wenn ihr noch ähm, Punkte habt, sozusagen was für euch äh, die Vision und vor allen Dingen die Schritte und der Weg ähm, hin zu äh, einer lebenswerten Stadt mit Räumen, die nicht äh, an einer Profitlogik unterliegen, sondern eben äh, Räume für Inklusion, Gemeinschaft und ähm, Erjan, wie du auch meintest, transkulturelle Räume zu schaffen. Also wo sind die wo sind die Kämpfe sichtbar? Welche Schritte müssen wir nehmen? Welche Schritte haben wir vielleicht schon genommen? Und ähm, könntet ihr sozusagen nochmal ein letztes Statement abgeben, ähm, wo ihr gerade die Kämpfe kämpfbar seht? Conny, möchtest du beginnen? Also ich hatte jetzt noch auf die Diskussion gewartet, aber okay, wenn es jetzt schon das Abschlussstatement ist. Ähm, also ich denke mir, äh, was ja auch ganz wichtig ist, ähm, dass die Leute Rechte bekommen. Also die Rechte der, der, der Mitbestimmung und Mitgestaltung, also nicht nur scheinbar mitbestimmen, sondern dass sie auch wirklich mitbestimmen und mitgestalten können und dass sie auch ernst genommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das betrifft auch die Politik. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich eine Stadtplanung brauchen und nicht nur jetzt sagen, okay, wir haben jetzt 16 Entwicklungsflächen, schön, da bauen wir Wohnungen hin, alles andere kommt später und ansonsten, jeder freie Fläche wird gebaut sondern wir brauchen eine Stadtplanung und die beinhaltet eben halt auch, dass man für unterschiedliche Leute baut und eben halt auch Wohnflächen und auch Gewerbeflächen erhält. Kommen wir jetzt mal auf die Gewerbeflächen zurück, ähm, weil das ist ja unser Anliegen, äh, in, der, in dem Oranienstraßenkiez vor allen Dingen, aber auch in anderen Kiezen. Ich denke mir, dass es Gewerbeentwicklungspläne geben muss. Das heißt, dass auch ähm, Gewerbe, dass der Bezirk und das Land Flächen auch als Generalvermieter vermieten muss, also genossenschaftlich vermieten muss. Zum Beispiel bei der Signa, da hatten wir ja den Vorschlag gemacht, dass wenn, egal ob das Gebäude hoch oder nicht so hoch gebaut wird, ähm, dass ähm, die Bezirke Friedrichs, äh, Neukölln und, und Kreuzberg dort in einem genossenschaftlichen äh, Projekt ähm, praktisch ähm, Gemeinwohl vermieten kann und die Signer sozusagen die Rechte dann abtritt. Aber das müsste in verschiedenen anderen Bereichen auch so sein. Und man bekommt ähm, unsere Vermieter nur dadurch ähm, zu ver zur Vermietung eben halt auch an unterschiedliches Gewerbe und nicht nur eben halt auch an bestimmte Gewerbearten, indem man steuerliche Anreize schafft, also für bestimmte Gewerbe und indem man auch Leerstand bestraft. Im Augenblick kann Leerstand von den Steuerlasten abgesetzt werden. Und das ist einfach nicht zuträglich. Und Gewerbeflächen dürften genauso wenig wie Wohnungen weder zweckentfremdet noch leer stehen. Und dafür haben wir uns schon seit langem eingesetzt. Nur leider ist es so, dass ähm, das Eigentumsrecht über allem steht und da müsste man ran. Und ich hoffe auch ähm, ganz ähm, dringend sogar, dass ähm, diese Kampagne ähm, Deutsche Wohnen Co., die ja nicht nur die Deutsche Wohnen meint, sondern eben alt, alle großen Investoren mit ähm, Wohneinheiten über 3.000 dass das auch tatsächlich durchgesetzt wird, auch mit Entschädigungen, aber dass tatsächlich auch wieder mehr äh, Privateigentum in Gemeinwohleigentum überführt wird. Vielen Dank dir, Conny. Ähm, möchtet ihr noch ergänzen? Also Conny, äh, du hattest gerade schon das Eigentum angesprochen und eine genossenschaftliche Strukturierung der Nutzung. Ähm, habt ihr dazu noch Ergänzungen? Nach Vision. Ja, also ich glaube nochmal ähm, wichtig ähm, in dieser Hermannplatz-Debatte äh, ist nochmal hervorzuheben, ähm, dass es schon also eine Entscheidung gibt und die wurde unterzeichnet genau vor einem Jahr ähm, durch den Senat und eben durch den Konzern ähm, und diese, ähm, diese Absichtserklärung ähm, hat eben im Prinzip ähm, schon vorbestimmt. Ähm, dass es ähm, am Hermannplatz eben ein historisches Gebäude geben soll, ähm, dass es da eben auch eine Umgestaltung gegeben, äh, geben soll, dass das aber begleitet werden soll durch zivilgesellschaftliche Beteiligung. Das heißt im Prinzip, wir sehen eigentlich schon in diesen Paragraphen, den es da gibt, ähm, den großen Widerspruch, wir haben die Entscheidung getroffen, aber ihr dürft irgendwie mitreden. Und genau das hat jetzt eben angefangen und das ist eigentlich diese Farce, mit der wir jetzt zu kämpfen. Haben. Das heißt, ähm, das ist auch eine sehr große Ablenkung, ähm, weil wir im Prinzip ähm, dazu ähm, ja, gezwungen werden, irgendwie zu reagieren auf Dinge, die eben woanders entschieden wurden. Und das ist nämlich das große Problem, weil wir können kaum anfangen, selber zu überlegen, ähm, was möchten wir denn an dieser Stelle? weil wir andauernd sozusagen gezwungen werden auf andere Reaktionen, äh, auf andere Entscheidungen zu reagieren und ähm, und das ist glaube ich so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns befinden, weil wir haben extrem viel zu tun. Wir haben, ähm, wir müssen ähm, darüber nachdenken, was wir uns denn überhaupt für eine für eine Zukunft vorstellen, was wir uns überhaupt für eine Stadt vorstellen, wie wir uns überhaupt Warenhäuser vorstellen. Ähm, wir haben extrem viel zu tun ähm, mit der Frage äh, des Klimanotstands. Wir müssen uns fragen, können wir denn in 10, 20, 30 Jahren in dieser Stadt überhaupt überleben? Können wir uns versorgen? Wie möchten wir das organisieren? Ähm, wie Oder beziehungsweise möchten wir überhaupt noch bauen? Soll überhaupt noch sozusagen ähm, gebaut werden oder müssten wir nicht viel mehr über Umverteilung sprechen, weil wir haben genug Raum und das sind eben so die Fragen, von denen wir abgelenkt werden, indem zum Beispiel ein Investor an diese Stelle kommt und sagt, oh, ich habe mir das und das ausgedacht und eben durch diese Machtposition und durch natürlich den Hebel Ansonsten entlasse ich eben ein paar tausend Mitarbeiter, die Politik anders auf der anderen Seite dazu zwingt, ihnen irgendwie entgegenzukommen. Und das ist so ein bisschen, wir werden andauernd darin behindert, uns unsere Zukunft selbst vorzustellen, weil wir immer wieder für die Basics kämpfen müssen und immer wieder unsere alltäglichen Räume verteidigen müssen, um überhaupt existieren zu können. Und, und ich glaube, das ist, äh, das, ist ähm, das, das große Problem und ich würde gerne am Hermannplatz wirklich ähm, dafür plädieren, wir müssen darüber nachdenken, ist es überhaupt richtig, dass ein Immobilienkonzern ein Warenhaus besitzt? Ist es überhaupt richtig, dass ein Immobilienkonzern entscheidet, ob es an dieser Stelle Versorgungsinfrastruktur gibt oder nicht? Wir haben inzwischen in knapp 40 deutschen Innenstädten keine zentralen Warnhäuser mehr. Das heißt, wir haben ganz konkret eben diese, ähm, dieses Ankurbeln ähm, der, der, der, des Online-Marktes. Weil wenn nämlich die Warnhäuser nicht da sind, was geht dann sozusagen in die Höhe? das Einkaufen online und das ist natürlich wiederum ökologisch total irrsinnig. Also das heißt ähm, hier an der Stelle, wir haben eine riesen Baustelle, eine, eine gesellschaftliche, eine politische und ich finde, wir müssen dringend über Vergesellschaftung von Versorgungsinfrastrukturen nachdenken und nicht darüber, ob wir uns jetzt den Hermannplatz schöner mit mehr Bäumen oder äh, weniger Verkehr vorstellen. Ich persönlich finde, wir müssen den Hermannplatz nicht umbauen, um die Verkehrsproblematik Problematik zu verändern, sondern wir müssen einfach den Verkehr stoppen. Wir brauchen nicht, also wenn die Straße sozusagen frei ist und keine Autos mehr drüber fahren, werden wir uns schon noch was einfallen lassen, was wir stattdessen dort machen können. Aber solange die Autoindustrie finanziert wird und Macht hat und so weiter und so fort, ist es im Prinzip für das Klima egal, ob die Autos jetzt durch den Hermannplatz geleitet werden oder über einen Umweg. Und das sind eben die Diskussionen, die ich mir wünsche. Systematisch über die großen Fragen zu diskutieren und uns nicht über Lokalitäten, über kleine Veränderungen oder äh, hier ein bisschen könnte es ein bisschen netter sein oder da könnte es ein bisschen attraktiver sein ähm, zu diskutieren. Danke dir. Äh, David, findest du da in dem, was Nilofa und Conny gesagt haben, auch Ansätze für das Latin Village wieder? Also können die großen Fragen im Latin Village beantwortet werden oder ähm, fangen wir erstmal klein an? Um, I think we have to begin with ich glaube, wir müssen alle Fragen gleichzeitig angehen. Wir haben die Verantwortung, die umfassenderen Fragen sozusagen gleichzeitig auch anzusprechen. Du hast gesprochen über die unheimliche Verschwendung, die damit einhergeht, dass Gebäude abgerissen und dann neue Gebäude gebaut werden. Und wir sollten vielleicht die bestehenden Gebäude umwandeln, uns überlegen, wie wir die ökologisch nachhaltiger gestalten können. Und während wir das weiterentwickeln, was wir gerade machen, werden wir in genau diese Richtung gehen. Es gibt äh, Gedanken um die ähm, zirkuläre oder Kreislaufökonomie, die ähm, uns umtreiben. Ich glaube, als Architekten und Architektinnen liegt es in unserer Verantwortung, ähm, dafür zu sorgen, dass unsere bauliche Umgebung freundlicher, wohnlicher wird. Wir müssen uns der Zerstörung unserer Städte entgegenstellen. Aber auf der, im, im Kleinteiligen müssen wir auch darauf achten, dass ähm, das, was wir tun, den Gewerbetreibenden ähm, zugutekommt, dass sie eben in der Lage sind, diesen wunderbaren Raum weiter zu nutzen. Wir müssen für mehr Demokratie sorgen, was die Verwaltung des Gebäudes angeht. Ähm, partizipatorische Prozesse entwickeln, die also Teilhabe ermöglichen. Und der Ort muss natürlich in erster Linie für die Gewerbetreibenden funktionieren, aber der Ort muss sich auch entwickeln können im Sinne der, des ganzen Viertels. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Vielen Dank dir. Ähm, genau, und Ertan von dir, ähm, wenn du möchtest, kannst du auch gerne nochmal ein Abschlussstatement geben ähm, und vielleicht auch nochmal auf die Frage eingehen, äh, genau, wie kann sich der Kotti vielleicht in Zukunft entwickeln? Also welche Vision siehst du für die Räume am Kotti? Ähm, gibt es das Kaffeecotti vielleicht auch noch in 200 Jahren? Das wäre so toll. Aber ich habe große Angst, dass wir bei wenig anderen Methoden oder Umdenken, und Handlungen und Verantwortungen nicht weiterführen können, weil das Zentrum von Berlin ist, dass wir diese Raum jederzeit verlieren können, weil dass die Investoren, die große Firmen und ähnliche Leute ständig in Bewegung sind, sind diese Räume so sein, dass wirklich kontrollieren und wollen. Und deshalb wir müssen ist Zustand zu bewahren, erst einmal wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und danach, diese Zukunftsängste von mir oder von uns alle, dass dieser Raum, so wie es ist, bewahrt wird, dass die Änderung, und sage ich so, dieser Raum für alle Menschen sein muss erst einmal. Dann kommt äh, diese Entwicklungsphase und dass wir Solidarität, diese Ich-Dinge, weil Gewerbe ist zu gefährlich. Gewerbe ist eine ich dinge Aktion, dass jeder Gewerbe, wenn er keine Verlust hat, nur seine Kasse guckt und orientiert. Diese Umdenken müssen wir an dem Gewerbe auch realisieren lassen. Sozusagen wir müssen alle zusammen lernen, andere Menschen zu denken, mit anderen Menschen zu handeln. Und diese Gedenkweise, wenn wir an dem Gewerbe realisieren können, haben wir eine Macht gegenüber der Macht. Gegenüber das Geld, gegenüber der Politik. Ich denke, das Berliner Senat oder Stadtplanung hat ja für Kita Kotti fertige Pläne in dem Schublade und versucht wirklich, den zu realisieren. Ich habe Angst zum Beispiel, wenn unsere Insel renoviert wird. Diese Renovierung zwei Jahre dauert und gewarnt dass später nach dem Renovierung nicht mehr in dem Gebäude reinkommen können. Und plötzlich kommen die größeren Konzerne rein und ändert unseren Lebensraum, ändert unseren Geschäftsraum. Oder wenn wir nicht schaffen, außer wenn ich nur Koti angucke und da bleibe, kann Soldaten solche Tatmannstrassen oder einen Platz oder andere oder anderen Straße, oder andere Räume oder London oder andere Leder, nicht so das sein kann, verliert die kleine Gewalt so sein, dass wir ein Netzwerk, diese Netzwerke haben wir, aber diese Netzwerke so funktionsfähig bleiben, so Informationsaustausch so stattfindet, dass wirklich, äh, diese, ich nenne die nicht mit der Schicht, die sind wirklich noch nicht mit der Schicht geworden, eine kleine Gewerbe, diese kleine riesige Masse aber diese kleinen Menschen, dass wirklich sich nie allein fühlen. Und diese ich Stress schon diese kleine Bourgeois denkbar ist, wir müssen umdenken und wir gefühl entwickeln. Und dann schaffen wir diese kurze Änderung wirklich verlangsamen können wir. Deshalb sage ich, verlangsamen können wir, weil ich weiß, weil wir Berlin ein bisschen Schulden hat, wie wir unsere sozialen Wohnungen alles verkaufen. Wurden sind, kann auch jetzt gekaufte Gebäude wieder für Pinas irgendwelche Kotelisten abgeliefert werden. Deshalb müssen wir wachsam sein und Angst habe ich wie Kolumbien oder Mexiko oder in der Türkei, dass wir kleine Menschen nicht mehr in den bestimmten Lebensräumen ohne Bodyguard, ohne Türsteher nicht mehr reinkommen können. Davon habe ich Angst. So ist dann das Wohnrecht für die Menschen. Müssen wir laut schreien. Wasserrecht für jeden Lebewesen. Wohnrecht für jeden Mensch und Luftdreht für alle benehmenwesen müssen wir laut fördern. Wir trinken zurzeit von der Flasche und das ist für uns Lebenswichtig, wenn wir das akzeptieren. Irgendwann auf der Straße wie in Kolumbien in den plastiktüten akzeptiere ich auch. Und da müssen wir wirklich andere Denkstücke entwickeln für unser Jahrhundert und dann gemeinsam handeln. Herzlichen Dank. Ähm ich bedanke mich auch bei unseren Gästen Conny, Erjan, David und Nilufa. In der Diskussion habt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Bogen gespannt. Also wir haben begonnen ähm, in, mit der Bedeutung ähm, der, äh, eines kleinen Gewerbes für die Stadt, äh, für migrantische Gemeinschaften in der Stadt, eben auch für die Infrastruktur, die sich ähm, sowohl formell als auch informell bildet ähm, und sind äh, geendet bei den wirklich sehr, sehr großen Fragen um, äh, wie können unsere Städte inklusiver sein, aber auch wie können wir ein ähm, grundlegendes Recht, Menschenrecht auf sowohl Wohnraum als auch Wasser und Luft ähm, und den Kampf gegen die Klimakrise oder der Kampf in der Klimakrise und für ein Recht auf Stadt ähm, in der Klimakrise behandelt und möchte mit diesen Worten ähm, genau, den habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Möchte mich mit diesen Worten äh, bei den Zuschauern verabschieden und auch bei den Gästen vielen Dank euch. Danke.